Hallo und herzlich willkommen zu Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Strom. Warum liegt hier eigentlich Strom rum? Was genau ist Strom eigentlich? Elektrischer Strom sind schlussendlich elektrische Ladungen, die sich fortbewegen. Von einer Spannungsquelle hin zum Ziel entlang des geringsten elektrischen Widerstands. Dafür bewegen sich Ladungsträger, also Elektronen, Protonen, über Leiter, das sind Metalle, hin zum Ziel. Jetzt gibt es hier verschiedene Faktoren, die ihr auch aus dem Physikunterricht kennen könntet. Zum Beispiel die Stromspannung, die in Volt angegeben wird. Die beschreibt praktisch die Intensität der Stromquelle, also des Generators oder des Akkus, der hier Energie gerade ausspeist. Je stärker praktisch hier Energie ausgestoßen wird, desto höher ist die Spannung des Stroms. Abhängig vom elektrischen Widerstand in den angeschlossenen Leitern ist es also wichtig, wie hoch die Stromspannung sein muss, um eine bestimmte Menge von Stromstärke fließen zu lassen. Stromstärke wiederum wird in Ampere angegeben und beschreibt die Ladungsmenge, die ganz konkret fließt. Darüber hinaus gibt es die Leistung, die in Watt angegeben wird und die beschreibt in einer gewissen Zeitspanne die umgesetzte Energie. Und daraus ergibt sich wiederum die Arbeit, die in Wattstunden, zum Beispiel Kilowattstunden, angegeben wird und jetzt beschreibt, wie viel Energie von einem System mit der angegebenen Leistung in einer Stunde aufgenommen oder abgegeben wird. Also entsprechend des Widerstandes der Stromleitung muss eine hohe Stromspannung aufgebaut werden, um eine gewisse Stromstärke zu ermöglichen, also durchfließende Elektrizität. Aus dem, was man dann damit tatsächlich anfangen kann, ergibt sich die Leistung. Und die Leistung auf einen Zeitraum, auf eine Stunde, ist dann wiederum die Arbeit in der Kilowattstunde. Jetzt kann man noch unterscheiden in Gleichstrom und Wechselstrom. Was ist da der Unterschied? Beim Gleichstrom sagt es der Name ja irgendwie schon, die Elektronen fließen sehr klein gleichmäßig in eine Richtung, das heißt über einen gewissen Zeitraum kann man davon ausgehen, dass die gleiche Menge Strom die ganze Zeit hier in eine Richtung fließt. Das ist als Infrastruktur relativ teuer und aufwendig, weswegen das nur bei ganz besonders hohen Spannungen angewendet wird, um zum Beispiel über tausende Kilometer hinweg einen Strom in eine gewisse Richtung mit Stromleitungen zu bewegen. Und die andere Variante ist es also der Wechselstrom. Dabei ist es so, dass der Strom in einer gewissen Frequenz seine Richtung ändert. Das heißt, man kann sich das wie ein Pendel vorstellen, sodass der Strom sich immer einmal nach links, nach rechts, nach links, nach rechts bewegt. Und zwar entsprechend der Frequenz in unserem Stromnetz 50 Mal in der Sekunde, deswegen 50 Hertz. Das ist die Wechselfrequenz der Stromrichtung. Und dabei ist er unglaublich schnell, sodass er also permanent auch am Ziel ankommt. Aber der Strom als solcher bewegt sich eben pendelhaft immer in die verschiedenen Richtungen. Dieser Wechselstrom hat den großen Vorteil, dass er relativ einfach nach oben und nach unten reguliert werden kann. Einerseits durch große Transformatoren kann man die Spannungsebenen ändern. Aber genauso gut kann man hier auch relativ einfach und ohne großen infrastrukturellen Aufwand die konkrete Strommenge im Netz hoch und runter regeln, sodass wir das Stromnetz in Deutschland immer sehr schön bei diesen gewollten 50 Hertz halten können, indem mal Anlagen dazugeschaltet werden oder wieder abgeschaltet werden. So, und das war mein Versuch, Strom jetzt mal möglichst wenig technisch, sondern möglichst konkret anschaulich zu erklären. Und wenn ihr noch konkrete Fragen habt, dann schreibt die einfach in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.